Guten Morgen vom Stuweyer Gletscher. Wir haben am Wochenende gut 60 cm Neuschnee bekommen und jetzt sind wir bei strahlendem Sonnenschein dabei, die Pisten herzurichten. Wir werden am Freitag, den 13. September, in Skibetrieb gehen. Wir freuen uns auf euch.